beschissen Oh, Was ist das? Oh nee Digga, da hat er recht. Da kann ich echt nur 0 Punkte geben, Mann. Wirklich, da gibt es keinen Punkt für mich. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind bei Kaufland. Hier ist wieder die Hölle los, weil ich hasse es hier einkaufen zu gehen. Ich habe mir gedacht, ich mache für euch wieder einen Produkttest und sage euch so, neutrale meine ob es das lohnt, diese Produkte von Sido zu kaufen. Sido hat Produkte auf den Markt gebracht, ich weiß noch gar nicht genau was. Das werde ich auschecken. Werde euch einfach sagen, Daumen hoch, Daumen runter, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Wir gehen jetzt rein zu Kaufland. Falls euch das Video gefällt, lasst mir gern einen Daumen oben da. Kommentare, wie immer 50 Euro Gutschein. Pin ich an, knallt mir das voll. Das Video muss viral gehen. Das muss viral gehen. <lacht> und jetzt gehen wir mal rein. Gucken, was Sido uns auf den Tisch naja, Achmed, das ist so brutal, was hier los ist, ne? Das ist die äh, Körperverletzung. Körperverletzung. Also, Achmed hat gerade auch noch mal gesagt, hat auch irgendwo recht. Angebotstechnisch haben die schon was hier auf dem Kasten. Die haben hier alles, ab. alles abgelaufen. <lacht> ja, aber ey, alles B-Ware hier. Unangenehm einfach, aber macht nichts. Wir bringen ja alle ihre Produkte rein. Hata, der erste Versuch gescheitert. Die wussten nicht, wovon ich rede, das ist wird tiefkühl. Aber dann ist das wohl doch nicht tiefkühl. Dann müssen wir hinten vielleicht in der Abteilung, wo die Sachen in der Kühlung einfach war sind. Ein normaler Kühlschrank, ja? Ja, ja? ja, Absturz, Leute, wir finden nichts. Das ist auch so wie das typische Beispiel. Tausend Leute und kein Verkäufer hier. Da ist er, mann. Silos Bestes. Pulled Pork auf Pulled Pork. Brisket, Barbecue-Soße. Hast du immer noch nicht gefunden? Schon mal. Ne? <lacht> mal gucken, wie lange du brauchst. Alter. Mal gucken. Timer. Ich find's. Timer. Purna? Ne? Silos Beste. Silos Beste. Wo könnte das sein, mein Lieber? Wo können das sein? Mein Lieber, du guckst hier hin und machst hier das Beste, hier ist es. Ja, mein Lieber. Oh, ich sehe noch was. Hui! Oh, ich habe noch was gesehen. <lacht> Komm, Ahmed, wie lange brauchst du noch? Komm, gib alles. Ich f dein Video so. Mir interessiert das nicht. Du hast deine Brille mitnehmen sollen. An 20 Minuten durchziehen. Vier Auge. Holle Undercover nennt sich das hier bei uns. Das ist jetzt im Angebot. Das kostet normalerweise 9,50 Euro ein Kilo. Nein! Das ist jetzt im Angebot. Aber Kaufland eigentlich ein guter Laden oder ein schlechter Laden? Halb und halb, würde ich sagen. Ja. Ich bin hier eigentlich jede Woche erstaunt, wenn ich wieder auf die Preise gucke, dass mhm. immer 10, 20, 30 Cent mehr drauf sind. Kann man sich das noch leisten? Heutzutage seien Sie ehrlich. Nein, leider, leider. Und es liegt nicht an diesem Krieg. Sie Wann? sollten zur Kanzlerin gewählt werden, finde ich. Ja. <lacht> Leute, ganz kurz Einblick so in die Gefühlswelt der Bevölkerung. Gerne eure Meinung in den Kommentaren gefragt. Ich sagen? Gefunden, ja? Soll ich noch mal sagen? Ich mein Gott, ich hab's vorhin direkt beim ersten Blick schon gesehen. Ja. Weißt du, was ich dachte? Ja. Das sieht so aus wie die so, diese Billighausmarke von Kaufland, dachte ich. So, Ehrlich, ey. ich wollte da gerade drauf anspringen, also rein optisch wäre da einiges besser gegangen. Premium Barbecue Ribs. Du warst enttäuscht. Optisch okay. ginge besser. Das sieht nur sehr schweinelastig. Sieh du schweinelastig, ne? Ja. Ja. Haben die überhaupt was für dich? Nee, Alter. Wo, wo, was ist hier los hier für den Halal-Brüder, Alter? Kann doch nicht wahr sein. Hier, Pork, Alter, überall. Was ist denn ein Brisket? Das heißt auch, Rindfleisch. Echt? Ja. Oh, sorry, Sido. Äh, Guter Arbeiter, Sido. Gute Arbeiter. Gute Arbeiter. Ich habe schon Barbecue-Soßen entdeckt, weil ich bin ja auch Moslem so. Voll oft mit Schweinefett drin. Ne? Da hauen sie euch überall rein, Leute. Nein. Der Teufel sitzt überall. Ich habe nicht auf die Preise geguckt, da kriege ich entweder gleich einen Schlag oder nicht. Da muss ich natürlich auch mal auf die Füllmenge gucken, wie ich mich wieder ausdrücke. ja? Sag ihm mal, dass du es gefunden hast. Ganz, ganz schlechter Service. Okay, kurz zusammenfassung Leute, alles. 40 bis 45 Minuten auf dem Grill oder auch im Ofen. Kurz für euch zur Info, wer auch keinen Bock hat, das im, im Ofen zu. äh, äh labe ich Scheiß auf dem Grill. Also wer kein, was labe ich? <lacht> Also Leute nochmal, alles, 40 bis 45 Minuten auf dem Grill, geht aber auch alles im Ofen. Naja, wir fahren jetzt erstmal zu mir. So Leute, Silos Produkte, die Bewertung habe ich mir überlegt. Ich blende den Preis ein, ich blende die Inhaltsstoffe ein und ich sage euch, Geschmack von mir, Kaufempfehlung ja, nein. Inhaltsstoffe sage ich euch so, da ist nicht zu viel Müll drin, würde ich nicht kaufen. Meine klare Meinung, Stabilisatoren, Blagelup und da muss jeder gucken, äh, wie ist das für ihn. Machen noch einen geilen Salat dazu, bei mir frisch aus dem Hochbeet und dann, ähm, äh, ja, äh, dann legen wir los. Erstmal für euch Leute, ich bin absoluter Grilllappen. Aber halt so wild, es gibt genügend draußen, die nicht super grillen können. Und wir haben ja eine Packungsbeilage. Ich grill alles genau nach Packungsbeilage. So habe ich wohl trotzdem kurz den, Öl, den Klugscheißer raushängen lassen. Wo habe ich von Klaus Grill gelernt? Das Gasteil. Klaus sagt immer, das soll man komplett aufdrehen. Weil wenn man dann in Panik gerät, weil hier irgendeine Scheiße passiert, dann kann man nur in eine Richtung drehen. Oh, in die Richtung geht nicht, da ist auf, kann in die andere nur und zumachen. Also wenn ihr mal Probleme am Grill habt, <lacht> kommt nicht zu mir. <lacht> <lacht> Wir gehen weitem raus, wir holen jetzt frische Kräuter und sowas holen wir aus dem Garten. Was ich übertrieben fühle, ist mein Hochbeet. Jeden Tag frische Kräuter, bam, snack ich rein, da holen wir jetzt frische Kräuter, ein bisschen Salat und da äh, ja, nehme ich euch kurz mit. wird maximal geil. Von mir persönliche Empfehlung zum grünen Salat, weißen Balsamico, natürlich schönes Olivenöl noch dazu. Jetzt gucken wir mal einmal Zwischenstand beim Grillen. finde, es ist optisch richtig geil. Geruch geil, optisch geil. Das ist erstmal mein erster Eindruck. Ich muss den Gas noch einmal runterdrehen. Das ist ein also Leute, zerrupfen ging, ich habe mich ein bisschen dumm angestellt einfach, aber ist schon schön, sag ich mal, wie man sich dieses Pulled Pork vorstellt, zerfällt. Das ist komplett saftig, auch ganz krass. Hat er jetzt vom Grill raufgenommen, aufs Brett hat es erstmal achten voll gespritzt. Sag ich sag euch so mein Feeling, mit dieser Marinade und so, mir kommt es nicht hochwertig vor. Kann absoluter Müll sein, aber ich möchte euch nur meine Gefühle teilen. Und ich hole mir jetzt meinen Stuhl und wir werden snacken. Okay Leute, die Sparrows müssen wir nochmal mal Viertelstunde vor Schluss mit der Barbecue-Soße. Muss man die nochmal bestreichen? werde die Barbecue-Soße einmal so testen. beschissen Mann. Oh, was <lacht> ist das? Boah. Nein. Nein, ehrlich, Ahmed. Ich mach keine Faxen, das ich kann er nicht machen. Das schmeckt einfach nur nach Zucker und Wasser und irgendwas giftiges mhm. und irgendein Liköraroma. Scheiße, ja. ganz ehrlich Ahmed, gib mir deine Kamera. Ich möchte deine Reaction finden. dich genau da, wo ich sitze. Boah, <lacht> <lacht> nee, ich hab Angst. Die riecht schon komisch. Egal, egal. Ich kann nicht. Doch. Mach, du musst schon ganz. Oh nee, Digga, da hat er recht. Also ich würde niemals zu Unrecht hier Faxen machen. Silo ist ein geiler Typ, Mann. Oh, das geht echt gar nicht. Da kann ich echt nur null Punkte geben, Mann. Wirklich, <lacht> da gibt es keinen Punkt für mich. Bei aller Liebe nicht, Mann. Oh, das fühlt sich richtig giftig an, Mann. Ich... Ein bisschen wie Spanfackel. Ne, das ist nicht Spanfel. Socht minimal schon, aber es gibt immer auf dem Markt. Gibt es manchmal so äh, Schweinefleisch am Spieß. Das äh, schneiden die langsam runter und tun das ins Brot. Scheiße, mir dreht sich der Magen bestimmt. Ich weiß nicht, ob es davon ist, weil geschmacklich ist das hier vernünftig. Konsistenz super, gut zu essen. Vielleicht habe ich auch diesen Faktor einfach Billigfleisch im Kopf. Wird das niemals so kaufen, sage ich wirklich. Einfach wegen Billigfleischfaktor. Man merkt auch diesen leichten Touch von der Barbecue-Sauce noch oben drauf. Da ist ja gar nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob der dafür gedacht ist, ihn wirklich einfach nur da drauf zu machen. Ich würde 5 von 10 Punkten geben. Das Gesamtfeeling aus der Barbecue-Sauce oben drauf, sagen wir mal, selbst wenn die weggelassen wäre, das Fleisch ist okay. Konsistenz ist geil, riecht auch sehr geil. ist zerfällt, aber geschmacklich ist es jetzt auch nicht groß herausragend. Wo wir bei Schweinen sind, bleiben wir hier auch gleich beim Schwein. Zutaten und Reis mit der Einblendmasse. Schon ganz geil. Das ist schon ganz geil. Schöne Würzung. Geile Konsistenz zerfällt. Reiner Geschmack ist für mich. 6,7 ist in Ordnung. Kann man machen. Also das würde ich als lecker bezeichnen hier. Hättest mal ein Video mit mir gemacht, die du als ich dich angeschrieben habe ne? <lacht> nein Quatsch. Egal was passiert wäre, wenn ich ein Video mache, dann ist es ehrlich. Mm leichter der Rauchcharakter. Das ziehe ich immer mit Billig-Schinken. Und ist auch tatsächlich so, wenn den guten Schinken kauft, schmeckt das nicht so. Keine zarte Konsistenz, vom Biss nicht besonders toll. Ich trinke eigentlich nur diese Rauchnote durch. Hier merkt ihr noch eine schöne Würzung. Guck mal hier, Leute. Merkt ihr auch das Fett noch, so? Hier würde ich mal würde ähm, das, das ist brauchbar so lassen wir jetzt mal den faktor weg dass ich vielleicht ein bisschen paraschiebe wegen diesem ekelfleisch aber rein geschmacklich ist es hier äh, durchschnitt das hier kann man echt bringen das hier ist sogar ganz in ordnung das hier ist aber auch wirklich da würde ich nicht mehr als 2,5 punkte geben die barbecue soße wirklich müll das ist nichts für mich das mit den fünf punkten ist wirklich mit viel wohlwollen und jetzt mal aber kurz noch mal einen Salat. Hm. Hm. Süßen, dieser Knack, dieser Biss. Eine schöne Salz da drauf. Und die leichte Schärfe durch die Zwiebeln. Doch, ein süßer Balsamico, weißer auf den grünen Salat. Ihr werdet mich lieben danach. Absolut. Ihr werdet alle für immer an mich denken, wenn ihr einen grünen Salat habt. Also zum Gesamten. Für mich ganz klares Nein. Ähm kannst vergessen, der Rest ist so gerade noch tragbar irgendwo. Aber das in Einheit mit dem, was da drin ist, für mich keine Option. Preis, ich, ich denke, ist es in Ordnung, Meinte Ahmed auch. Aber das, das, das ist nichts. Also für mich auf jeden Fall Daumen unten. Kein Kaufwert in allen drei Belangen, Kategorie Geschmack aus allen vier Produkten. Nicht. Preis. Okay. Wäre vielleicht in Ordnung. schaffe auch. Nein. Da muss dann jeder selber gucken, was ihm von diesen Kategorien wichtig ist. Außer Preis. Alles durchgefallen. Ich denke, dieses Fleisch holt man nur einmal. Außer vielleicht das pull Das kann man schon gebrauchen. Leute, okay. danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt einen Daumen oben da lassen. Ich feiere diese Sachen, mal. Mit Produkttest. Ich will da voll eigentlich noch viel mehr machen. Ja, genau. Gerne einen Kommentar. Eure Meinung dazu. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.